Herzlich willkommen zu unserem neuen Video, wir sind am Startpunkt angelangt, kalt ist es hier, aber er sagt relativ warm an später und hoffen wir mal, dass das auch der Fall sein wird. Also wir haben Februar 2021 und es steht der erste 3000er bei unserem Programm, haben wir auch noch nie gehabt so früher. Aber wir haben das Glück, dass die Skigebiete teilweise nur Mindestbetrieb fahren und jetzt können wir mit den Bikes über das Skigebiet, über den Gletscher bis über 3000 Meter auf.

Drückt uns die Daumen, dass das alles so hinhaut, wie wir oh. uns das vorstellen. Wir sind halt mit den E-Beaches am Weg. Ähm, vor allem deswegen, weil wir einfach schauen wollen, ob das damit geht. Und dementsprechend... Genau, lass uns einmal so laufen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, einmal mit mehr Akkuleistung Bikes zu testen. Die Wiki hat einen 500er, die ist nicht so schwer. Wir sind ein wesentlich schwerer Daten mit den 500er. Also 2000 Höhenmeter, wahnsinnig. Gangen diese, glaube nicht mehr aus.

Wir einfach mit hoffen wir das Beste und sehen uns eh, oder? Also, Vicky hat 500 genau. und wir haben 750, oder? So was, glaube ich, haben also wir. Genau. beide? Das ist die Frage. Oh nein! <lacht> Unser Thema ist immer wichtig, ähm, oder dass, halt, dass halt, ähm, bei leichte Personen der große Akku eigentlich nicht viel ausgibt. Weil meistens ist dann eher gemischtes Verhältnis, dass die Leute unterschiedlich fahren, also die, die etwas schwerer sind, brauchen mehr Wattstunden.

Aber so bei der Wiki war es komplett sinnlos, so einen großen Akku teilweise mitnehmen, weil die Kim mit dem 5000 Ja, und irgendwann ist das Bike halt dann schwer. Eben ist es für die kleinen Leute so oder für leichte Leute so ein schwarzes Rad irgendwann. Oh, da hat man dann einfach, wie soll ich sagen, dieses Unfahrbar. Weil das war wie für, für, wie und für die Beta so 50-Kilo-Bocke immer. Die Wiki ja. ärgert sich über die kleinen Leute. Ist klein sie etwa Leid? nicht ja, klein? Leid, Schreibt mal in die Kommentare, ist Wiki klein oder ist Wiki groß? Oder normal. <lacht>

Rauf geht's im Schatten erstmal, kalte Hände, aber ich freue mich mega auf die Runde und ich bin voll gespannt, was uns erwarten wird. Abfahrt bis ins Tal möglich, aber wir wollen ja erst rauf. Rauf geht's für uns jetzt erstmal über die Rodelbahn. Das ist bisher ein Mix aus Eis, Matsch und eben hier.

Eigentlich ganz gut die Verhältnisse. Weiter geht's durch die Almgedylle.

Gleich ist es ganz schön viel wärmer. Das, was das für einen Unterschied macht. Es ja, ist echt schon wieder fast nicht zu glauben. Ihr seht ja die alten Skispuren und einen Fußgänger, aber hier ist nichts los bis jetzt. Man sieht die Piste, aber wir sind Mutterseel -Sin allein. Wir waren nicht die Ersten. Wir

die Mittelstation von der Gondel haben wir fast erreicht. Panorama traumhaft. Wetter auch geil, nur leicht getrübt eben vom Sahara-Staub. Ah, jetzt wird es schwierig und steil. Zeig dich gleich, was die Bikes, die Reifen und so wir natürlich selber so alles schaffen. Oh shit, ich kacke schon ab. Ich hat zu so viel Luft drin.

Die anderen zwei Fetzen noch vorbei. Ich habe mega viel Luft drin. Sollte ich vielleicht mal ändern. Oh. oh nein, schlechte Frauenwertung heute. Manchmal ist es auch nur ein bisschen Glück und Pech, aber der Martin strampelt fleißig rauf. Bei mir auch wieder, da sieht man auch gleich, was die Luft so ausmacht. Ah gut. Ja, das rockt.

Wuhu! Ja! Ich tut sehr ey! Es ist echt so surreal auf der Skiroute mit den Bikes und es ist einfach nichts los. Das ist schon echt ein geiles Erlebnis. Ein krasser Tag schon wieder. Ihr seht, wir kommen her und her. Hier ist es jetzt schon.

Geil mit dem E-Bike, weil die steilen Stiche auf der Piste wären halt sonst eher zum Schieben. Wobei wir das ja auch schon öfter gemacht haben. Das macht auch Fun. Aber gerade eben das ist es schon erhaben, dass man das alles hochtreten kann. Ja, da geht's drauf. Oh Gott. Uhu.

Spannend. Der Wetter wie gesagt echt traumhaft. Nur ein bisschen windig jetzt. Deswegen aber gleich mal wieder die Handschuhe auspacken. Aber ah, Vicky ist schon wieder gerüstet. Sehe ich gerade. Die war gescheit. Stirnband und Handschuhe. Ja, der erste Gegenverkehr, aber ihr seht wirklich nichts los.

Also ich versuche die Auffahrt im Kurvenfahren zu meistern. Vicky und Martin sind schon auf Schieben umgestiegen. Von dem her haben wir zumindest eine schöne Aufnahme. Oh. Ja, auf der GoPro sieht ja immer nicht so steil aus, aber die Piste ist echt ordentlich steil. Eine rote von den Schildern her. Aber die ist wirklich recht knackig. Und dementsprechend hat es ausgefahren erstmal. Aber

im Gänsemarsch geht schon was vorne. Hier eben, wie gesagt, müssen wir schieben. Jetzt seht ihr das Ganze mal von der anderen Seite. So schaut es hier aus. Zwei Fans, nein Spaß, die sind halt erstaunt, dass wir hier mit dem Radl hochkommen. Die haben schon gefilmt. Haben wir auch schon. Jetzt fragen sie gerade, wie wir dann wieder runterkommen werden. Und der Martin wird jetzt natürlich gleich mal erklären, was hier so abgeht.

Das ist echt so eine kleine Glückssache. Oh. Diesmal läuft bei der Vicky besser. Weil der eine mal der andere ist wenigstens fair. Ah, da kommt noch jemand daher jetzt wieder. Ui, doch nicht. Frisch aufgestiegen. Martin fragt gerade nach, welche Stufe. Aber ich glaube daran liegt es gerade gar nicht so sehr. Wenn man halt einmal rutscht, hat man verkackt.

Und ansonsten, wenn man gut im Fahren ist, dann hat man eben Glück gehabt. Ja, mittlerweile sind wir in diesem typischen Mischgebiet, wo man immer wieder ein bisschen fahren kann, dann wieder schieben muss, wieder fahren kann. Aber ja, wir kommen hoch. Ja, schieben ist immer so eine Sache für sich. Die Schiebefunktionen funktionieren zwar echt gut.

Aber, mi, mi, mi, der Daumen tut irgendwann weh, der brennt dann. Martin kennt das Problem mit dem Daumen nicht, der wundert sich immer, dass wir da großartig jammern. Er sagt, er kommt kaum rauf, er rutscht immer zurück. Zu viel Kraft am Hinterrad, ha. Zu viel Ich hole aber unten eine treten.

Deswegen schwingt es nur noch bei mir. Ah ja, also es ist gar nicht die Schiebefunktion. Er sagt, Nein. er hat einmal reingetreten und das sind jetzt Ach, die Nachwirkungen. Wow. Reto, Chuck Norris, hä? Boah, das ist jetzt hoch. Schreibt mal in die Kommentare. Wahnsinn oder geile Sache, was wir hier treiben. Wieder so eine wahnsinnig geile Sache. <lacht> hier jetzt eben kann man wieder ein Stückchen fahren. Vorher habt ihr ja gerade gesehen geschoben.

Ja, das ist jetzt eben einfach so ein hin und her und her und hin, also da wird uns zumindest nicht langweilig. So, für das Video schicke ich die jetzt ein bisschen steiler als ich selber gegangen bin und dementsprechend rutschen sie auch schon ein bisschen. Aber es sieht einfach zu witzig aus mit der Gondel hinten dran und

ja, es ist die Piste, also wir bescheißen nicht, Das ist nicht ganz woanders. Und den ganz steilen Teil haben wir aber hiermit jetzt erstmal wieder überstanden. Ja. Hier hinter mir seht ihr, wo wir gerade hochgekommen sind. Also war schon ein Stückchen, ist aber echt gut gegangen. Jetzt kann man zum Glück wieder fahren. Das ist natürlich um einiges leichter. Und flowiger.

Wir sind übrigens nicht die Einzigen hier, die heute filmen. Schaut mal. Mann gegen Maschine. Martin versus Pistenraube. Ja, ab jetzt sind wir in dem Bereich, wo das Skigebiet komplett geschlossen hat. Am Gletscher ist alles zu. Jetzt müssen wir hoffen, dass die gewaltste Spur noch ein Stückchen hochgeht, weil sonst wird es natürlich unwegsam für uns.

Aber bisher läuft's. Um ist jetzt wirklich immer karger. Schon wieder so ein bisschen Mondlandschaft mäßig. Ah, wer den Hintertuxer Gletscher kennt, der weiß,

hier wird es wieder flacher. Dementsprechend geht wenn man Glück hat. Diesmal ist sie wirklich versumpft. Seht ihr, wie windig es jetzt ist? Da. Immer so böhenweiß. Ja, wie gesagt, es ist jetzt einfach extrem windig hier oben.

Ja, wir kommen näher und näher und ausschauen tut es wirklich sehr cool. Richtig. Ja, episch besonders. Ein bisschen Furchteinflößend vielleicht sogar. Auf jeden Fall außergewöhnlich.

Weit für uns jetzt, aber das dafür ganz schön schäpps. Wenn es so hängt, ist zum Skifahren blöd. Zum Schieben allerdings auch. Ja, die letzten Meter können wir sogar noch fahren. Wie im Bilderbuch. Ja! <lacht> ah, Gletscherhütte 3075.

Meter yeah. damit ist der erste 3000er für uns für Siri. Yes. und Jetzt werde ich fotografiert mit der komischen Kaputte auch schnell runter. Uff. So, jetzt nochmal nicht nur am Radl drauf, sondern auch so der Beweis: Gletscherhütte 3075. Hier wird die Instagram-Story gemacht.

Und hier seht ihr mal, was wir so sehen. Und da wird jetzt gleich noch gejausnet und Sonne gesessen. Zumindest ein bisschen. Bevor es ja. wieder in den kalten Sturm geht. Uh, ha? kann man sich gerade nicht ja. vorstellen. Hey, das war so ein krasser Sturm zwischen drin. Ihr seht es wahrscheinlich ja eh mhm. am Video, aber

Jetzt hier bin still warm. Ja. ja, das war kein Wind, das war echt sturm. Ja, es war sturm. Die versprochene Gipfeljausen. naja gut Gipfel, aber 3000er über jausen, über 3000 Meter jausen sozusagen. Ähm, Tankstellen -Sendel. Kann man mehr, mehr was anderes. Und gibt eine nährhafte Käsewurst. Die drei Monate am Balkon abhängen durfte. Und du schmeckt schmeckt's ja Hammer. Ja. So schaut sie zumindest aus.

Naja, wenn du drei Mutter am Balkon hängst, schaust du nicht besser. <lacht> das ist wohl wahr. Wie ihr seht mit der Kapuze, schaue ich wahrscheinlich jetzt schon nicht nee, viel nicht. besser aus. Ein Stückchen Nasenfutterlin oder auch nochmal in Sachen? Hey. Jetzt gibt es eine Zeitraffer. Yes. No.

This is what I thought.

was wir gerade machen dürfen. Die nehmen uns mit dem letzten Sesselnift drauf. Da haben wir gerade einfach nur Glück gehabt. Und jetzt fahren wir uns den Gegenanstieg rauf. Ich hätte aber sogar noch einige Prozent. Am meisten, glaube ich, diesmal. Auch brav gespart. Mach du, dann habe ich dich noch drauf. Und dann komme ich.

For the lonely heart

Stieg gibt's Wasser zum Auffüllen. Ja. Yeah. Perfekt. Das, so geil. das war echt top. Das war mega. Von der viel wieder hoch. Kommt, Ja, und Sehr das mit, mit dem Sessellift auch echt ein krasses 100. Erlebnis. Ja, voll nett. Also da, natürlich nicht standardmäßig, das war jetzt reiner Zufall. Und wir haben auch nicht drum gebettelt, er hat es von sich aus angeboten. Ja. Ich glaube, um sowas kann man kaum fragen. Es ja. war auch echt gruselig, aber super witzig, mega gut. Ja. Also ein tolles Erlebnis. Ja, cool.

Ja, jetzt sind wir sind gut zurück an ja. den Autos. Ja, ist echt gut gegangen, oder? Oh ja. Akkuleistung sind wir noch mit ungefähr 20 Prozent ja. so zurückgekommen, auch krass. Und 1700 Abhilfe war es circa, oder? Ungefähr was, ja genau, ja. Und ich jetzt zwei Strich. Beim 500er noch mit zwei Strich. Das ist echt krass. Wir ziemlich gleich. Das ist echt krass, total.

Ja. ja, wir sind jetzt so noch nichts gefahren mit allem, also mal mit Boost, ähm, natürlich die flachen Sachen alle mit Eco. Genau. Also einfach genau. was so gebraucht hat, haben wir halt genau. gemacht. Genau. Und Schiebefunktion. Ja, <lacht> das das stimmt, das gut. Ja, passt. Hat uns gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Wir ich hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Genau. Ja. Und die hoffe, ein paar 30 höher noch. Oh ja. <lacht> ja, heute mal gut angefangen, Februar. Ja, ja.

Na ja, gut. Ja. Macht's gut. Ciao. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.